Wie du sofort zu Jahresbeginn deinen Körper, dein Immunsystem mit Hilfe von Unterbewusstsein optimal aktivierst und justierst, um ihm Kraft geben, um dich zu schützen und deine Gesundheit zu erhalten. Mein Name ist Ina Janil und diese Hypnose zum Jahresanfang ist für jeden geeignet. Erlaube dir, es bequem zu machen. Du kannst dabei sitzen oder liegen. Nehme drei Atemzüge, Augen geöffnet, atme ein und aus. Drei ruhige Atemzüge mit geschlossenen Augen, ein und aus, und ein und aus, und ein und aus. Oder schließe nun bitte deine Augen jetzt und höre ganz auf meine Stimme.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 dass es dir einen guten Start ins neue Jahr bereitet und dass es dich in diesem Jahr mit all seinen Kräften dabei unterstützt, eine gute, gesunde und erfolgreiche Zeit zu erleben. Doch zuerst möchte ich deinem Unterbewusstsein die Gelegenheit geben, das vergangene Jahr und vielleicht auch noch das eine oder andere Jahr davor richtig zum Abschluss zu bringen, und zu verarbeiten, was vielleicht noch offen ist, oder abzuschließen, was es vielleicht noch abschließen möchte. Ich bitte dein Unterbewusstsein, sich hierfür ein paar Momente Zeit zu nehmen und zu prüfen, ob es diesbezüglich hier und jetzt vielleicht noch etwas zu tun gibt. Entspanne dich. Entspanne dich dabei einfach und lass dein Unterbewusstsein diese kleine innere Analyse durchführen. Vielleicht zeigt es dir von deinem inneren Auge, dass es eine oder andere Thema, das es noch abschließt. Vielleicht arbeitet es auch ganz im Stillen. Lass dich einfach tragen von der Musik und überlass deinem Unterbewusstsein die Arbeit. Ich werde nun ein paar Momente schweigen und deinem Unterbewusstsein Zeit für diese Arbeit zu lassen. So, dein Unterbewusstsein hat nun analysieren können, was aus dem alten Jahr oder aus weiteren Jahren davor noch abzuschließen war. Vielleicht hat es schon einige Dinge abschließen, loslassen oder an ihren richtigen Platz bringen können. Falls es noch nicht mit allem fertig geworden ist, kann es auch die restliche Dauer dieser Sitzung oder die kommende Nacht nutzen, um diese Arbeiten im Hintergrund zu Ende zu führen. Vielleicht fällt es ihm sogar leichter, diese Arbeiten durchzuführen, wenn es gleichzeitig neue, frische, gesunde Energien aufnehmen kann. Überlass die Vorgehensweise einfach deinem Unterbewusstsein. Es weiß selbst am besten, wie es hierbei vorgehen sollte, damit alles so abläuft, wie es gut und gesund für dich ist. So, nun ist es an der Zeit, Neue, positive Energien aufzunehmen. Um dies zu erreichen, werde ich nun einige Suggestionen geben. Suggestionen sind hypnotische Sätze, die, wenn sie im Rahmen einer solchen Sitzung gegeben werden, tiefe Veränderungen bewirken können. Lass sie einfach in dein Inneres fließen und erlaube ihnen, in dir zu wirken. Dein Unterbewusstsein wird dabei wählen, was für dich wichtig ist oder was vielleicht nicht so genau passt. Die Suggestionen sind wie ein Buffet, bei dem dein Unterbewusstsein genau das zusammenstellen kann, was gut und gesund für dich ist, und was Dir und Ihm dabei helfen kann, dieses Jahr auf bestmögliche Weise für Dich zu gestalten. Dein Unterbewusstsein wird dieses Jahr alle seine Energien nutzen, damit es ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr wird. Es wird gleich zu Jahresbeginn deinen Körper genau überprüfen und alles in seiner Macht stehende tun, um ihn in einen optimal gesunden und kraftvollen Zustand zu bringen. Es wird dein Immunsystem optimal aktivieren und justieren und ihm Kraft geben, um dich zu schützen und deine Gesundheit zu erhalten. Und wenn du und doch einmal Hilfe von außen, also von einem Arzt oder einem Medikament benötigst, wird es alles so einrichten, dass dein Körper diese Hilfe optimal annehmen kann. Vielleicht wirst du in diesem neuen Jahr eine ganz neue körperliche Gesundheit erleben. Vielleicht werden bestehende Krankheiten heilen, oder unliebsame Prozesse langsamer voranschreiten. Was auch immer dein Unterbewusstsein für deine Gesundheit tun kann, es wird all seine Kräfte nutzen, um dich zu unterstützen. Meine Worte werden ganz tief in deine Inneren gespeichert, und dein Unterbewusstsein setzt sie genauso um, wie ich es sage. Auf der emotionalen Ebene möchte ich dein Unterbewusstsein bitten, dir so viel Wohlbefinden wie möglich zu bereiten. Vielleicht kann es dich noch etwas mehr Glück oder Zufriedenheit empfinden lassen. Vielleicht kann es auch die eine oder andere Angst lindern oder ganz loslassen. Vielleicht kann es mit einer Traurigkeit abschließen. Dein Unterbewusstsein und deine Emotionen so regulieren, wie sie für dich, deine Persönlichkeit und dein Leben am optimalsten sind. Es wird dich fühlen lassen, was du fühlen sollst. Und vielleicht müssen das nicht immer nur schöne Gefühle sein. Aber es wird auf jeden Fall darauf achten, dass alles in einem gesunden Maße geschieht. Und dass die schönen Gefühle noch mehr Raum in dir erhalten. Ganz tief werden diese Worte in deinem Inneren gespeichert. Im Umgang mit anderen Menschen verleiht dir dein Unterbewusstsein die richtige Intuition. Es lässt dich spüren, wer gut für dich ist. Dein Unterbewusstsein gibt dir die richtige Aufmerksamkeit, Intuition und Inspiration für die Kommunikation mit anderen Menschen, sodass du immer die richtigen Worte findest und jederzeit gut auf deinen Mitmenschen reagieren kannst. Dein Unterbewusstsein sendet positive Energie an die Menschen, die du liebst und die dir wichtig sind und nehmt positive Energien an von Menschen, die dich lieben und denen du wichtig bist. Es schützt dich vor allen unliebsamen Energien von Menschen, mit denen du vielleicht lieber nichts zu tun haben möchtest oder die einfach Energien ausstrahlen, die nicht gut für dich wären. Vielleicht hilft dir dein Unterbewusstsein, dieses Jahr dabei, neue, interessante Menschen kennenzulernen, die für deinen weiteren Lebensweg von Bedeutung sind. Vielleicht hilft es dir, wertvolle Beziehungen zu intensivieren. Vielleicht hilft es dir dabei, dich von Menschen, die dir nicht gut tun, zu lösen. Vielleicht hilft es dir dabei, offene Dinge mit Menschen zu klären, die noch zu klären sind oder sogar einen Streit zu beenden. Was immer dir dieses Jahr im zwischenmenschlichen Bereich von Nutzen sein kann, um das Jahr noch besser werden zu lassen, dein Unterbewusstsein wird dich dabei unterstützen und es wird immer darauf achten, dass du in Bezug auf andere Menschen, die für dich richtigen Entscheidungen triffst. Dein Unterbewusstsein nimmt meine Worte aufmerksam auf und stellt alles in deinem Inneren so ein, dass sie optimal umgesetzt werden können. im beruflichen Bereich oder auch bei privaten Tätigkeiten und Engagements, die für dich wichtig sind, hilft dir dein Unterbewusstsein dieses Jahr besonders intensiv dabei, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Vielleicht möchtest du erfolgreicher sein. Vielleicht möchtest du mehr leisten. Vielleicht möchtest du kreativer sein. Vielleicht möchtest du deinen Einsatz auch ein bisschen besser einteilen, um Stress zu mindern. Vielleicht möchtest du endlich mit etwas beginnen, was du schon länger vor dir her schiebst. Vielleicht möchtest du etwas ganz Neues entdecken und ausprobieren oder einen vollkommen Neuanfang wagen. Dein Unterbewusstsein wird Dir helfen, Deine Energien richtig einzusetzen, in den richtigen Momenten die Initiative zu ergreifen und die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Ganz tief werden alle diese Worte in Deinem Inneren gespeichert. Dein Unterbewusstsein nimmt alle diese Worte auf und speichert sie ganz tief in deinem Inneren, sodass dir die Energien, die sie in sich tragen, jederzeit zur Verfügung stehen, wenn du sie benötigst. Dein Unterbewusstsein hat nun viele Anregungen bekommen, wie es dich im neuen Jahr unterstützen kann um ein gutes Jahr für dich daraus werden zu lassen. Vielleicht hast du ja auch noch einen ganz besonderen Wunsch, der bisher noch nicht erwähnt wurde. Oder vielleicht weiß dein Unterbewusstsein noch etwas, was es für dich tun kann, was außerhalb des bisher Genannten liegt. Keine Sorge, dein Unterbewusstsein kann auch alle wichtigen Dinge berücksichtigen, die vielleicht sonst noch eine Rolle spielen können. Es weiß nun, dass es die Aufgabe hat, aus diesem Jahr ein besonders gutes Jahr zu machen. Es wird alles in seiner Macht stehende tun, um dich auf allen Ebenen deines Lebens zu unterstützen. Es ist nun an der Zeit, das alles einmal wirken und verarbeiten zu lassen. Lass dich überraschen, was dieses Jahr alles Gutes für dich zu bieten hat. Ich wünsche dir und deinem Unterbewusstsein dabei alles Gute. Ich werde hier nun bis zehn zählen, damit du vollkommen wach. 1. Dein Blutdruck und deine Atmung kommen wieder zurück auf normale Wachwerte. 2. 3. 4. Du bemerkst, wie dein Körper langsam wieder immer wacher wird. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Du bist vollkommen wach. Wach auf, öffne die Augen. Ich wünsche dir ein besonderes Jahr voller Energien. Bis demnächst in meiner Hypnosesitzung zum Blockadenlösen oder Erfolgsprogrammierung, oder Sprachenlernen, oder Tiefenentspannung, oder Superlearning, oder Geld und Wohlstand mit Hilfe von Unterbewusstsein. Ina, Janen ein frohes neues Jahr und ich wünsche dir, von dir etwas mehr zu erwarten.